Ja, freies Lernen außerhalb des Systems bedeutet für unsere Kinder, dass sie sich natürlich auch die Menschen aussuchen dürfen, mit denen sie sich gerne umgeben, also sei es äh, Erwachsene oder auch Kinder. Ähm, und meistens ist es doch so, dass diejenigen dann auch die gleichen Interessen verfolgen. Ähm, das andere hat doch bei uns noch äh, nicht funktioniert und warum soll es jetzt bei den Kindern funktionieren? Es sei denn, du buchst bei mir ein Binso-Coaching und lernst einfach, wie sich Menschen besser verstehen können, damit sie natürlich im Umgang mit sich und mit anderen auch gut auskommen können. Also in dem Sinne, klick einfach auf meine Webseite und ich freue mich auf ein nettes Erstgespräch. Tschüss!